Kostenlos Äpfel. Ui, Sturmschieb. Ja, das sollte wohl auch nicht so stehen. Mal abwarten, was wir hier noch treffen. Will ich will rechts rumfahren, aber da lag gestern noch ein großer Baum auf dem Weg. Mal schauen, ob den jemand weggeräumt hat mittlerweile. Das Fuchsbandwurmschild ist umgeweht. Hilfe, Hilfe, was sollen wir tun? Tja, hier ist eine Menge im Weg. Und auch der Baum ist noch, immer noch da. Der nicht. Bye. Hier darf ich nicht mehr im Rad fahren. Also, Straße. I <laughs> Yeah. zieh dir weg auf würden die Schweine auf von Hand gemolken. Ja. So, bei diesem Glockenturm am Stein halte ich jetzt mal kurz an, weil ich muss mir meine Route angucken. Hier ist nicht so wirklich was. Außer Steine, die überall rumliegen. Da drüben geht irgendwo mein Weg rein. That's a little I Das flackernde Licht das ist die ganze Zeit. lasst euch jetzt ein bisschen an dieser ah, historischen Straße teilhaben mm. Mann, so historisch! Dieses Stück des Wegs steht tatsächlich bei Kumod als naja, als Fahrrad-Highlight drin. Mhm. Kann ich voll verstehen. Es sei jedem gestattet, den, den Schotterweg nebenan zu benutzen. Gravel ist ja eh in Mode. Und das war's schon wieder. Durch und dann irgendwie nach Natauen nach nach oder auswärtslich dass hier irgendwie Durchfahrtsverbot oder nur äh, der Verkehr für den landwirtschaftlichen Betrieb freigegeben wird kann auf diesen ganzen Seitenstraßen in, zwischen den kleinen niedersächsischen Dörfern also immer sein, dass einem hier so ein tiefer gelegter Golf 2 mit 80 kommt. Aber da vorne ist ja schon der nächste Ort. ich kein Kilometer, aber naja. Wir ja Sonntagmorgen wegen Corona sind die Discos eh lange geschlossen. Hier kommt uns auch kein, kein 80 kmh Golf entgegen. Vor zehn Jahren vielleicht nochmal. hier ist russend. Und man sieht schon diese schilder wegen auf kinder aufpassen das stellen hier nicht ohne grund die leute haben halt wirklich angst sie wohnen hier an der straße und irgendwelche durchfahrtsverkehrler prallern hier durch es könnte auch dein kind sein ...deine Katze oder dein Oder dein Kürbis. 1,50 Ich glaube, wir müssen uns da orientieren. Ein Fluss an die Thank you. Thank you. Der Hund hört die Klingel vom Fahrrad, Härchen merkt nichts, kommt Hund geht an die Seite, Härchen merkt hören, der Hund geht an die Seite, oder oh, kommt der Fahrrad. der weg hier völlig okay muss man nicht auf der straße fahren ja okay muss gegangen mit hunden Hat einen Moment gedauert, aber gleich bin ich... Thank <laughs> you. und trinken können. So, Ach, jetzt Ich fahre jetzt mal blind. Hier links rein, weil ich habe Das war ja zu immer. Yeah. Mm -hmm. Heute ist eine riesengroße Kirche, eine, ich glaube, russisch-orthodoxe, nee, wie heißen sie? Erstmal zur Eisenbahn, da müsste ich rüber und zur Autobahn, da müsste ich drunter durch. Aber ein 20 von 9 brauchen wir mal so langsam nach Hause kommen ne? nicht einfach haben können. großes Plakat. Plakat. Willkommen in Berg übrigens. Ein sehr großes Plakat zum, als Werbung für, das, für, für den niedersächsischen Weg. Muss ich muss mal irgendwie mehr zu erzählen. Jetzt kompliziert. It's complicated. Während es hier noch durch die Wiesen zwischen Ottersberg und Ottersberg Bahnhof Richtung Waldorfschule geht, ähm, ist es auch so, dass gleich die Kamera ausgegangen ist. Ähm, nach knapp 38 Kilometern und über anderthalb Stunden Aufnahmezeit ist dann halt der Akku leer gewesen. Ähm, es bricht gleich ganz unvermittelt ab, äh, wer bis hierhin durchgehalten hat. Tolle Leistung und ähm, naja, ich weiß zumindest jetzt, dass ich ungefähr eineinhalb Stunden Fahrt machen kann und dann ist die Kamera zu. Tschüss!